man aufgepasst hat in der Fahrschule, weiß man das. <lacht> du darfst in der Prüfung auch übrigens nicht den machen. Okay. Einer zeigert mich schon mein Profil. Was geht ab, Freunde? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Ching Chang Chong. Wir machen Fahrstunde heute. Ja, hi. Ja, also, wir machen jetzt hier eine Fahrstunde, wir filmen eine Fahrstunde. Zweite. Zweite Stunde. Ja, ja deine zweite Stunde. Also, diese ganze Sitzeinstellnummer und sowas, Spiegel, Gedöns, das haben wir hinter uns. Weil der, der Typ, der, der mich jetzt mal abgeholt hat und mir direkt gesagt hat, hör mal, schneide dich mal hinten an, ne? war, ja, war ja komplett richtig, ne? Äh, machen das Prüfer auch. Ne? Also wir fahren tatsächlich in dieser Fahrstunde. Die Fahrt, Takeoff. Ready for takeoff? Uh, Cross-check. Cross ja, sagen die irgendwie irgendwie, keine <lacht> Ja, guck, da siehst du, weil ich bin noch nicht so häufig geflogen. <lacht> okay, pass auf. Kupplung durch, Maschine an. Handbremse habe ich ja nicht angezogen. Wenn du rückwärts fährst, warte, in beiden Händen. Voll, das ist ja Fahrschul-Style. Ja, Entschuldigung. Und pass auf, du musst, wenn du rückwärts fährst, immer so machen. Ja, genau. Besonders und extrem dicke Menschen dürfen sich sogar beim packen abschneiden. Nein, was? Ja, ist jetzt echt so. Ja, ein paar Insider-Informationen hier raushauen. Okay. Ehrlich jetzt? Weil guck mal, du musst ja angeschnallt bleiben. Also, du kannst ja nicht, wenn du so, weißt du, du ja. kriegst ja nicht die Kurve. Du darfst in der Prüfung auch übrigens nicht den machen. Okay. <lacht> Verstehe. Ja, gut. <lacht> Korrekt. So. Ja, wenn du losfährst, immer die 4 hintereinander. Kannst du die merken? Mhm. Also 1, 2... Ist das auch die Reihenfolge? Ja, ist geil. Wenn du die 1, 2, 3, 4 merkst, dann bist du safe. 1. Eins? Spiele. Außenspiegel, weil du halt nach links so da fährst. Ja, nachfährst. ja. Zwei. Drei machst du den Schulterblinken. Okay. Ja. Und den, Und den vier, letzten dann einfach nochmal. Vier ist der Blinker. Vier ist der Blinker. Dann bist du safe. Spiegel, Außenspiegel, Schulterblinken. Also nur, du musst nur in den Spiegel gucken, zu der Seite du quasi rausfährst. Ja. Also ja. das ja. ist der Wichtige. Der muss bei, bei den 1, 2, 3, 4 dabei sein. Genau. Und dann am Anfang haben viele Fahrsteller immer ein Problem damit gehabt und haben gesagt, ja Alter, ich kann mir das so nicht merken und dann habe ich irgendwann gesagt, pass auf, mach. Yeah. merk dir einfach 1, 2, 3, 4. Ja. Es ist egal, was der Prüfer sagt, ob der rechts sagt oder links, wenn du diese Reihenfolge im Kopf hast, und das immer wieder abspulst. 1, 2, 3, 4. Du bist safe, kann er sagen, was er will und du machst immer hier die gleiche okay. Programmierung und dann läuft das. Alles klar, wenn keiner kommt, dann hast du was passiert, wenn du hier stehst, mhm. dann zählst du 1, 2, drei okay. und dann kannst du weiterfahren. Okay. Jetzt check einmal noch mal links ab. Ja. Also jetzt ruhig schon den Kopf so. Ja genau. Weil bei dem Stoppschild ist das so, wenn du, manche denken die werden stehen geblieben. Mhm aber die sind dann nicht wirklich ganz stehen geblieben und rollen dann nur so einen Millimeter über, den, über, den, über die Haltlinie drüber. Und es reicht dem Prüfer, wenn du so gerade eben drüber surfst, fürs Durchfallen. Okay, also du halt besser, besser davor. Genau, bleib an der Haltlinie stehen, ja. mach, mach die Augen zu bis drei, okay. und dann bist du safe, dann kannst du ganz normal weiterfahren. Ja. Super das war dass meine Oma mich direkt gesehen hat. Mir zählt das wahrscheinlich zu sie Jetzt gerade warte ich gerade. Ja. Nee, beim Mittwoch. So ein mal Geil, bin auch fertig. Machen eine Ampel, fahren wir gleich links weiter. Pass auf, ja. denk mal an die Reihenfolge. Ja. Nein. Aber Mach jetzt schon Schule. Mach schon. Nein, so. nein, blinker wieder aus. Achso. Hau den. Hin, Ja. Außen. Schulterblink und blinker. Cool. Okay. Jetzt bist du fertig mit einem. Ja. Und wenn du dir diese Reihenfolge speicherst, egal wann, wie, was, wo. Dann bist du safe. Das ist ein nervöser Praxis. Mhm. Immer wieder Innenspiegel, Außenspiegel, Schulter mit dem Blick. Dann das Sportlich. Guck mal, jetzt hast du hier den Zebrastreifen. Ne? Ja. Mach das so, also Kupplung das los, alles cool, Hände immer hoch, geh zum Gas weg und guck oben zur Sparkasse in den Ausgang da, ob die da rauskommen. Hm. Die ist weit genug weg und dann guckst du ganz rechts rüber. Ja. Und dann fährst du weiter. Weil das so ein bisschen unübersichtlich ist, musst du halt hier den ja. Transformer musst du den Kopf halt drehen. Ne? Wir fahren geradeaus weiter, ja. wenn ich nichts sage oder der Prüfer nichts sagt, Kreisverkehr immer geradeaus. Okay. Guck mal, nimm mal Gas ganz weg und roll einfach. Wenn dir dann lang, also lass einfach wirklich mal rollen. Mhm. Wenn dir dann langweilig wird und du merkst, das ist ja voll, dann drück aufs Gas. Aber vorher mhm. nicht. Weil kein Prüfer klatscht Beifall, wenn du hier so oh, oh, durch äh. den Kreisverkehr ballerst und sagt, jo, best Zeit. <lacht> gut durchgehauen. Gut durchgehauen, <lacht> ne? sondern der ist halt zufrieden, wenn du da locker durchkommst. Das äh. reicht dem. So hier auch wieder den Scanner mhm. einmal rechts und links. Und mit, mit dem, mit dem Aufpassen. Äh. Kreisverkehr einfach durchrollen. Okay. Also da einfach kein Gas geben. Dann fahren wir rechts weiter. Check direkt schon mal die Spielerwagen. Ja. Cool. Blinker. Für die Fans. Ja, den, der ist noch nicht so... Der kommt. Das ist kommt. Noch nicht so drin. Wenn ich den nicht sehe, weil den will ich quasi überraschen, wenn ich ihn habe. Echt? <lacht> naja. Weil der wird immer gesagt, du willst da nie einen haben. Langfahren. Wie meinst du das? Wo können wir lang? Rechts oder links? Ja, links. Genau, muss alleine entscheiden. In der ja. Sagt keiner was, weil es gibt halt nicht viele Optionen. Ja. Sauber. Der ja. Radfahrer lässt einfach ein bisschen Platz. Jetzt ist das ein bisschen komisch gemacht mit geradeaus. Ja. Siehst du, welche Spur geradeaus geht? Ja. Dann Spiegel, Spiegel und Schulterblick. Genau, dass ja. du siehst, dass du da kein Fahrradfahrer rasierst. Ja. Fahren wir also geradeaus? ja. ja. Die meisten Leute checken immer noch nicht, wie das Fährt und funktioniert. Ich fahre einfach gerade über die Linie. Okay. Wenn du die Kupplung in dem Moment, wo, wo das kommt, ne? ja. wo du merkst, der Schleif, da ist der Schleifwund und du fährst los, Oder wenn du die da festhältst, ja. dann, äh, dann kommt das, ja nicht. Okay. Wenn mal angenommen, also, dass man. ein bisschen ne links weiter, aber ja. bei dem Fahrrad fahre hier. Genau. Dass man, ähm, ich, mein nicht, ich meine, nicht. Warte, warte, ganz kurz. Ja. ja. Guck mal, hier kommt ein Bahnübergang, ne? Ja, jetzt muss du musst du hier die Ding große Show Richtung. machen. Ja, ja, ja, genau. Also Gas wegnehmen. Ja. Tadam, tadam. Und jetzt kannst du wieder Gas geben. Okay. Gut, jetzt bin ich. Was ist die Frage? Ja, wenn man, wenn man so ein bisschen Unsicherheit, sag, sag ich mal, hat. Mhm. Ähm, lieber du hast ja auch ich habe mir das video angeguckt mit dem warten und wenn nichts passiert immer warten immer, immer warten. Warten. Warte mal ganz kurz 30 oder 50 hier wenn du dir nicht sicher bist ob 30 oder 50 das video hast du nicht gesehen ne? mhm. ich verlinke das mal oben im kanal okay. <lacht> da links guck mal, ist eine 30 zone ist eine ja. oder die nächste straße wenn du jetzt ja. hier also da wo du jetzt bist ja. guckst du einfach links in die straße rein wenn du da links rein guckst ist da oben rechts eine 30 zone ja. bist du auf der Wenn, wenn du ein bisschen unsicher bist, ja, ähm, ja lieber die vorsichtige Variante dann ja. immer ja. wählen und... Äh, mal, da steht jetzt zum Beispiel der Wagen, ja. der blinkt, der Typ rennt da rum, keine Ahnung, was passiert, keine Ahnung, ob der dahinter ja. durchzieht also oder Also lieber nicht. ein bisschen ab Erstmal langsam werden. Guck mal, jetzt fährt ja auch noch durch. Ja. Ausweichen kannst du nicht, ist der Fahrradfahrer. Ja. Langsam werden, und dann locker weitermachen. Immer das Gleiche. Mhm. Kommt eine Situation, die du A noch nicht hattest oder B, wo mhm. du denkst, Alter, keine Ahnung, ob das passt oder nicht, ja, weiß ja. ich nicht. Kupplung Bremse und guckst dir in Ruhe an. Okay. Und dann kannst du entscheiden. Nur wenn du durchballerst und es wird zu eng, dann, halt, dann ist es zu so schwer. Eisverkehr, geradeaus, wieder raus. Guck mal jetzt schon. Ja. Kupplung und Bremse. Jetzt nimm mal den zweiten Gang. Und dann alle Füße langsam wieder lösen. Langsam lösen, nichts machen. Jetzt mach nichts, roll weiter und beobachte den Blauen da. Roll weiter einfach. Roll, alles cool. Kein Gas. Mhm. Jetzt nicht über die weiße Linie und geradeaus wieder raus. Wenn Du schaffst Blinker, Spiegel und Schulterblick. Genau. Und wenn du jetzt noch weit vorausschauen fährst, dann siehst du direkt das Schild und weißt, ob sich Gas geben lohnt oder nicht. Übrigens Unterschied zwischen 30 Zone und dem 30 Schild hier oben. Kennst du den? Nee. Zone ist ein ganzes Gebiet. Deswegen Zone. Ja. Und das Schild jetzt hier, das ja. Einzelne, geht bis hier zu Kreuz. Ach so. Ach so. Das 50-Schild steht hier aus Nettigkeit. Aha. Aber ansonsten also das müsste im Prinzip gar nicht da sein, weil man, genau. wenn man aufgepasst hat in der Fahrschule, weiß man das. <lacht> <lacht> so nett war in ja. So. <lacht> <lacht> äh, weil du, du hast in der Stadt ist ja 50. Ja. Also innerhalb geschlossener Ortschaft. Mhm. Als basic Geschwindigkeit, egal wo du hinfährst. Ja. Wenn du jetzt. Also angenommen hier stellt jemand noch ein 30-Schild hin fährst hier die Straße runter und auf einmal kommt hier links aus der Straße so ein Auto raus da, wie der er jetzt ja. so, und fährt mit dir hier den Berg hoch. Ja. Woher soll der wissen, dass du da vorne ein Schild gehabt hast? Kann er nicht. wissen. Ja. Das einzige was er weiß ist, okay ich bin in der Stadt und in der Stadt ist 50. Die Konsequenz ist, er würde 50 fahren und du würdest weiter 30 fahren, weil du auf die Erleuchtung warst. Du ja, okay. denkst jetzt hier, war ja kein Schild. Ja. Deswegen ist das so, also wenn du in eine Zone reinfährst, Zone ist das ganze Gebiet 30, mhm. aber bei einem einzelnen Schild Gilt das immer nur bis zur nächsten Kreuzung? Nein. Ist übrigens, wenn du auf die Landstraße fährst, wie wir jetzt gleich, mhm. das Gleiche. Du hast ja da auf der linken Seite das gelbe Ortsausgangsschild. Ja. Also eigentlich Ach, da dann 70, ne? Nee, 90, ne? nee. Nicht. 100. Ach 100. Eigentlich 100. Aber die wollen nicht, dass du 100 ballerst, deswegen die 50. Okay. So. Also hier ist dann sogar noch 50, ne? Genau, ja, weil das Schild steht. Ja. So, und jetzt guck mal, da links kommt eine Straße. Ja. Und wenn der jetzt hier, wenn da ein Auto kommen würde, und der würde mit dir auf die Straße fahren, wüsste der nicht, wie schnell ist. Deswegen steht hier schon wieder ein Schild. Ja. Wieder 50. Und das ist, das ist quasi im Prinzip nur für die, die aus der Straße da gekommen sind. Damit die dir nochmal eine... Ja, und für dich. Weil wenn da kein Schild steht... Hätte ich jetzt 100. Genau. Das heißt, du musst da auch gleichzeitig mit drauf Genau mhm. Genauso wie wenn du jetzt irgendwie von dieser Straße aus mal rechts oder mal links abbiegst. Mhm. Und da stehen keine Schilder. Dann ist das Einzige, was du weißt, du bist halt auf einer Landschaft, außer auf geschlossener Ortschaft. Mm. Und dann kannst du. Es gibt ja diese Toleranzgrenze ne, von diesen 3 kmh. Wenn ich jetzt in der Fahrprüfung <lacht> so 53 war, ist das okay? Das scheißegal. Ja. Ich darf nicht sagen. Ich muss sagen, es ist eine Latte. Mach Okay. Ja. <lacht> das, da, da, da macht man jetzt nicht so einen Hehl draus. Aber wenn er natürlich tatsächlich. Nee, 70 nee, ballast, also. Dann Jahr, ne? Du bist ja hier nicht Tim Benzko, keine Maschine. Du kannst äh. ja hier nicht. Ähm, wenn da 50 ist, kannst du nicht auf dem Strich genau 50 fahren. Mal bist du bei 53, 54, 55, mal bist du bei 45. Du solltest schon bestrebt sein, da irgendwie die 50 mit zu erreichen. So jetzt, komme jetzt ein bisschen zu schnell, kommst dann runter, kommst wieder auf die 50, sagt keiner was. Wenn du jetzt hier kontinuierlich mit 60 weiterhämmerst, dann sagt der Prüfer irgendwann eventuell, dann du es heute heilig oder dann blinkt da einer so mit dem Zaun flinkst. Nee, geradeaus. Nicht blinken, einfach geradeaus. Guck mal, Kreuzung, neues Schild. Ja. Würde das Schild hier nicht stehen, wäre hier 100. Okay. Ja, die Straßen sind nicht mehr so gut, deshalb ist es wahrscheinlich auch überall 15. Nee, weil die nicht wollen, dass sie den Berg aufballern. Okay. Meistens ist es so, wenn da 70 steht, fahren die Leute 90. Ja, okay. Und <lacht> Und wenn da 100 steht, fahren 120. Ja, es ist immer <lacht> so. Wenn da 50 steht, fahren die alle 60, 70. Das, ja. ist, das ist hier irgendwie gesperrt. Jetzt drück okay. mal Kupplung. Lass mal weiter rollen, einfach, nimm mal den ersten Gang. Und jetzt fährst du einfach eigenständig links. Also Spiegel, Blinker, Schulterblick, das war die Motorbeleitung, äh, alles ja, gut. Ja, das war das ist nicht so in der Reihenfolge. Ja, gut, aber das ist jetzt ja hier. <lacht> Keine Ahnung, was die da machen. Alles okay. zu. Hat auch keiner ein Schild hingestellt. Oh, auf jeden Fall hier mehrmals 30 hier. Du kriegst auf jeden Fall mit das 30. Das ist ja wahr. <lacht> oh, ja, 30, gut. Äh. Ja, jetzt haben die 30 gemacht für den Fußgängerbereich. Jetzt ist ja die Frage, wie lange gilt das 30 jetzt? Bis sich das nächste Schild kriege oder nicht? Eventuell. Eventuell. Das war ja jetzt kombiniert mit einem Gefahrzeichen. ja Und das, die Gefahr sind scheinbar die Fußgänger, die hier die Fahrbahn kreuzen. Aller, aller, aller, aller, aller, aller spätestens. Wenn wir jetzt hier an der Kreuzung sind und geradeaus weiterfahren. Wie schnell darfst du dann jetzt gleich weiterfahren? Woher soll ja. er wissen, dass du da hinten 30 Schild gehabt hast. Ja, weiß er nicht. Weiß er nicht, das heißt, wie schnell fährt der jetzt? Ja. Hey, ich fahre jetzt erstmal weiter. Ne? Ja, ja klar, wir fahren jetzt weiter. Aber wie schnell? Äh, ich würde jetzt auch äh, 30 sagen, aber das ist wahrscheinlich nicht richtig. Nee, 50. Ja. Weil, was hebt die Schilder nochmal auf? Wissen äh, die, ja. Wie? Klar. Die sind ja nicht da vorne lang gefahren. Ne? <lacht> so, und dann fährst du einfach mit denen auf die Straße und ja, da musst du halt gucken, ne? Dass ja. Die Heizung ist ja runtergehen. Deswegen ist es dann halt aufgehoben. Mhm. Hinter dir du im Griff? Die alte Linie hast du auf dem Schirm da unten, ne? die allerletzte, die Altlinie. Ist das jetzt so? Linie nee, die? die, die, die, weiter, die noch weiter, weiter, weiter, weiter, weiter, weiter, weiter, weiter, weiter, und hier stopp. Egal was passiert, egal wer kommt. So, drei Sekunden, alles schön, und jetzt kannst du weiter. Ja. Genau. Den hätte ich jetzt glaube ich nochmal aktivieren müssen. Aber Wenn ich das gesagt hätte, wäre das auch okay? Ja, auch okay. <lacht> ja, ist auch okay. Guck mal, hier steht ein Schild. Das ist ja. 70. Wenn das nicht hier stehen würde, wie schnell dürftest du fahren? Ja! Ja. ja. Guck mal, der hinter dir. Der bleibt auch ne? Dass ich immer frage, hat übrigens nur damit zu tun, dass du dich daran gewöhnt hast, da reinzukommen. Okay. Ich habe am Anfang festgestellt, wenn ich sage... Und, den Innenspiegel. Hm. und den Innenspiegel. Und der den Innenspiegel. Und den kann den Innenspiegel. Hm. Kann den Innenspiegel. <lacht> dann habe ich habe <lacht> nach 90 Minuten hundertmal <lacht> gesagt, und gesagt, kann den Innenspiegel. Hm. Haben zwar in den Innenspiegel gedacht, aber nicht reingeguckt. Okay. Und so dann stelle ich halt die Frage: und da hast du den hinter dir im Griff oder was, was geht hinten ab? Ähm. Und dann machst du so, ach ja, BMW und was weiß ich. Und dann siehst so, du und das, aber der C ist aufgehoben. Ja, das so kannst, kannst du. Ja. ja. ja. Ähm, den den habe ich mir auch schon gedacht, die beim Video denken wahrscheinlich auch: ja, ja, der hat sich irgendeiner, der nicht gut fahren kann, nochmal geholt <lacht> und macht mit dem nochmal eine Fahrstunde. <lacht> Nee, Leute, ist leider tatsächlich so. Ja. Ich kann's nicht. <lacht> noch nicht? Ich noch nicht, genau. Ich muss nochmal ran. Wir sind andere. 70. Ja. Und jetzt hast du hier schon Vorfahrt gewährt eine 200 Meter. Mhm. Kreisverkehr, wie schnell nochmal und welcher Gang? Ähm, also zweiter Gang. Ja. Und dann sind wir wahrscheinlich zwischen 20 und 30. Das ist cool, das ist gut. Cool. Guck mal, jetzt hast du bei 50 schon den zweiten Gang geschaltet. Jetzt merkst du, dass das schwer ging. Ja. Bremst erst bis 30 und dann schaltest du in den zweiten Gang. Okay. Ist gesünder für alle. Roll langsam weiter, weiter rollen, weiter, rollen, weiter, rollen, weiter, rollen, weiter, rollen in Kupplung. Fahren wir hier schon wieder raus? Ja, jetzt konnte ich das nicht mehr alles machen mit 1, 2, 3, 4. Ja, das kommt gleich noch. <lacht> das ist gleich nochmal die, die ganz große Chance. <lacht> Scheiße. Das ist, ja, ist ja ein Training, das ist ja ein Tutorial äh, <lacht> Ein Kreuzverkehr-Tutorial. <lacht> <lacht> So, da vorne kommt nämlich noch einer. Ach, ich gar nicht alles machen wollen. Ja, ein bisschen für die Fans. Also jetzt hast du gesagt, bleib jetzt Du jetzt erstmal im, im vierten Gang, fährst ja. jetzt auf den Kreis zu. Ja. Und jetzt siehst du, okay, alles klar, da kommt er und so. Und jetzt Kupplung drücken und bremsen. Beides, Das bremst halt hart runter. Bist du so an die 30 kommst, bremst erst weiter. Noch weiter, weiter, weiter, weiter, noch mehr. So, und jetzt nimmst du den zweiten Gang. Und dann lässt du langsam alle Füße los. Alle los, und dann guckst du weit nach links. So, alles cool. Jetzt rollst du hier durch, bis du denkst, das ist mir zu bescheuert, hier gebe ich mal ein bisschen Gas. Und dann Spiegel gucken, Blinker und Schulter Und dann locker wieder auf. Aber das war ja jetzt schon routiniert. Ja, ja stimmt. Aber ich habe mich auch tatsächlich darauf vorbereiten können. Ne? Und das solltest du zusehen, dass du das bei jedem Kreisverkehr so hinkriegst. Hm? Dass du nicht auf den Kreisverkehr zufährst und wenn du dann kurz vorm Kreis bist, dir dann überlegst, oh scheiße, was mache ich jetzt eigentlich? Hm? Dann ist es zu spät. Dann bist du schon voll auf der Party und du weißt gar nicht, scheiße, was ist das Motto. Und äh, deswegen musst du halt gucken, dass du vorher schon alles klar machst und dann vorbereitet dahin kommst. und dann hat ich das du richtig. Du hier nee, 70 leider. Oh. <lacht> ja. Ich mag die Rennleitung noch nicht hier ist, ist alles waren Über ein Auge. So, da kommt der Kreis wieder. Ja. runterbremsen. Du bleibst weiter runter, immer weiter. Weiter, weiter, weiter, weiter. weiter. weiter bist, du noch stärker. Je mehr du runterholst, je mehr Zeit hast du. Und jetzt nimmst du den zweiten. Langsam lösen die Kupplung, weil sonst wird er wieder schneller. Du wirst nichts machen. Du siehst das, mit ihm war so gerade noch so okay. Ja, alles gut. Cool. Fahren wir gerade raus? Ja. Zeit. Okay. Das kommt einem dann zwar vor wie so ein Opfer, wenn man ja. so fährt, aber das musst du halt erstmal am Anfang einmal machen, um dann automatisch schneller werden zu können. Ja. Du kannst nicht am Anfang an damit Druck reinballern, dann schwitzt du dich kaputt im mhm. Kreisverkehr. Immer mal jetzt direkt wieder. Genau, bremst runter. Und dann, wenn du so bei 30 bist, dann guck schon mal weit nach links. Siehst du den da hinten? Mhm. Langsam lösen. Das war die Unterbremse wieder und jetzt kannst du hier locker durch. Wir fahren dann Richtung Lünen weiter und Dortmund. Ja, ein bisschen weiter unten, Alter. Ja. <lacht> <lacht> ja. Auch so Sachen, ne? Wie schnell darf man hier fahren? Äh, ich würde sagen 70. Wo steht das? Äh, außerhalb 100 ja. Schon, ich an ja. ich habe nämlich früher auch mal Herbes im Verkehrs gehabt. Ich wusste nie, wie schnell ich fahren darf. Ich habe immer gedacht, fuck, ich hab das schön nicht gesehen. Ja. Aber es stimmt ja gar nicht. Da war gar keins. <lacht> Ah, ja, jetzt kommt eins. Genau. Und deswegen musst du schauen, dass du dich von Anfang an daran gewöhnst und diese Selbstsicherheit gewinnst, hm? dass du schon alles gesehen hast. Und dass da okay. einfach kein Schild war. Okay. Weil, wenn du jedes Mal jetzt aus dem Kreisverkehr rausfährst und danach denkst, Scheiße, ich habe das Schild nicht gesehen, ist hier 30, vielleicht mal 30, hm? dann fährst du dein Leben lang mit Paranoia, weil du nie weißt, hey, du Ja, da. ja, klar. Ja, oder? Ist denn. Achso, das wollte ich mal fragen. Ja. Äh, äh, weil der, der Typ, der, der mich letztes Mal abgeholt hat und mir direkt gesagt hat, hör mal, schneide dich mal hinten an. Ne? War, ja, war ja komplett richtig, ne? Äh, machen das Prüfer auch. Nein, dass nein. sie sich nicht anschnallen. Dass du nein, vielleicht nein, sagst, nein, ja. man, sie müssen sich nein. aber auch anschnallen. Wie hieß das eigentlich? Ne? Ja war eigentlich ja richtig, ne? Ja. Das das man, ja. Das ja, du musst halt irgendwo. deine, also ihr müsst eure Beifahrer darauf hinweisen, ne, dass äh, die, dass sie sich anschnallen sollen. Ja. Wenn man das nicht macht, äh, kann man sogar teilweise dann dafür bestraft werden. Und äh, ja, machen die Prüfer aber nicht. Also die steigen nicht da hinten ein, sitzen, schnallen sich ab und sagen, haha, rein durch. Nein, nein, das nicht, aber dass sie vielleicht einsteigen und sich gar nicht anschnallen, das habe ich nein, vielleicht gedacht. Nein, nein. Ist da so. nein, nein. dafür gibt es viel zu krasse Fahrschüler, also die, da gehen die lieber auf Safety. Also okay. <lacht> okay. So, jetzt hast du das hier mit den 70 wieder, ne? Mhm. Und wenn du jetzt verstanden hast, wie das System funktioniert.